Ich begrüße euch. Heute möchte ich mich in die Lage von Klimaaktivistinnen hineinversetzen, um deren Verhalten und Denken besser verstehen zu können. Zunächst einmal ist da eine riesengroße Angst, ja, eine Panik. Und auch eine Verzweiflung zu spüren. Ich habe Angst, dass die Lebensbedingungen für mich und meine Mitmenschen sehr bald sehr viel schlechter werden wird. Und ich bin verzweifelt, weil viele meiner Mitmenschen sehen das vielleicht. Anders oder ignorieren dieses Problem. Ich spüre auch eine große Haltlosigkeit, beziehungsweise die, die Suche nach, nach Halt, nach Stabilität. Und ein Versuch, diesen Halt zu finden, ist das Klammern an den aussagen der klimaexperten das ist schon fast so wie bei einer religion ich spüre große angst bin verzweifelt und klammer mich an diese aussagen und an diese menschen eine faszinierende, aber sehr traurige Symbolik lässt sich auch bei, den, bei einigen der Aktionen von Klimaaktivistinnen erkennen. Also da ist für mich diese Suche nach Halt so stark spürbar. Und was machen einige Klimaaktivistinnen? Sie kleben sich fest. Was noch sehr deutlich für mich wahrnehmbar ist, ist diese, diese Machtlosigkeit. Einerseits die Machtlosigkeit dem Klimawandel gegenüber, aber auch die Machtlosigkeit den Mitmenschen gegenüber. Die nehmen das Problem nicht ernst, die tun nichts. Jetzt versuche ich in meiner Panik, in meiner Verzweiflung auf dieses Problem aufmerksam zu machen und sie ins Boot zu holen, dass wir gemeinsam an der Lösung arbeiten. Aber die scheinen uns und unsere Aktionen zu ignorieren. Jetzt muss ich als Klimaaktivist versuchen neue Aktionen zu starten, wo ich noch mehr Aufmerksamkeit bekommen kann, noch mehr Erregung erzielen kann. Klimaaktivistinnen, möchte ich die folgenden drei Anregungen mitgeben. Erstens, kümmert euch um euer psychisches Wohlbefinden, und setzt euch mit eurer emotionalen Überforderung auseinander. Wenn nötig, bietet auch Mitmenschen um Unterstützung. Zweitens, traut euch alle Informationen rund um den Klimawandel zu hinterfragen und zu prüfen. Und drittens, macht euch bewusst, dass viele eurer Mitmenschen ebenso große Sorgen und Ängste haben, nur treten diese in einem anderen Kontext, in anderen Situationen an die Oberfläche des Bewusstseins. Menschen haben Existenzangst, Angst vor sozialem Abstieg, Angst vor Krieg und Gewalt, Angst vor Krankheit und Leid, Angst vor Freiheitseinschränkungen, Angst vor Ausgrenzung und Abwertung, Angst vor dem, Bel vor dem Verlust der Selbstbestimmung und Angst vor Umweltzerstörung. Für Menschen die mit ihrer eigenen Situation bereits ausgelastet oder sogar überfordert sind, habe ich folgenden Rat. Kümmert euch ruhig einmal in erster Linie um eure eigenen Probleme. Für Menschen, die noch Kapazitäten frei haben und die ihre Mitmenschen unterstützen möchten, stellt sich die Frage, was brauchen KlimaaktivistInnen? Meiner Einschätzung nach brauchen Sie in erster Linie Mitgefühl und liebevolle Zuwendung. Also wir können ein offenes Gespräch suchen und dabei ist es zuallererst einmal wichtig zuzuhören. Um Ihre Situation besser verstehen zu können. Aber danach finde ich es ebenso wichtig, die eigene Position auszudrücken. Ich könnte zum Beispiel differenzieren und sagen, ich habe vollstes Verständnis für eure Angst, für eure Sorgen. Aber ich lehne zum Beispiel die eine oder die andere Aktivismusaktion ab. Also ihr könnt da ruhig eure Position mitteilen, aber das dann auch erklären, warum ihr hier eine Ablehnung verspürt. Die Kunst dabei ist, eine liebevolle und wertschätzende Haltung durchgehend zu bewahren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.